Ja, willkommen, mein Name ist Danny P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Ja, wir begrüßen euch zurück zu Kapett. Kapett. Kapett. Ja, wir sind in Welt 2 angekommen, dem Vergnügungspark. Äh, Danny P., was wollen wir heute machen? Sehr ein Ja, aber was sollen wir als nächstes machen? Also, okay, äh. Wir gehen hier rein, keine Ahnung. Das sieht lecker aus. Okay, bauen es von Bonbon in. Keckes Konfekt. Keckes Konfekt. Ja, hm. <lacht> ich muss drücken. Du musst. Ich dachte, Du musst drücken. Ja, klar. Komm, was machen wir jetzt? Die schnappen wir uns. Warum haben die jetzt alle ihre Seelen an den Teufel verkauft? Ey. Keine Ahnung. What? Here goes. Au! Der Muffinmann. Alter. Ich mag Muffins, aber aber nicht mehr, wenn er mich ich umbringt. Ich bin schon tot, Warte. Was? Siehst du nicht die Spur, die er da erzeugt wenn er da drauf stampft? Nee. Da darfst du natürlich nicht drauf gehen. Ah, Bonbon, Mann! Äh, ja. Okay, ich muss schon sagen, wie komme ich jetzt hier? Da, oh, bohnenmann. Okay. Ich zerkaue sie und spucke sie aus. Das ist wieder. Was standard? Ja. You're, out. You're out. Hilfe, es ist Pac-Man. Bonbon-Man meinte ich. Na, uh. oh, Jetzt geht der Bonbon natürlich zurück. Ja. Ja warte, komm raus! <lacht> Maul halten! Ah. Ach nein! Nicht der Waffenmann! Alles, nur nicht der Waffenmann! Ah, <lacht> nein, ich lasse dich doch nicht einfach so sterben! Also, da hätte ich nicht einfach mal sterben lassen sollen! Was? Ah. Ich glaube die Bälle bringt es nicht Bye -bye normal wie bekomme ich gar nicht meine super und so voll mein Gott der ja, bomben das behindert irgendwie mehr als es hilft wie ah, nein. Nein, ich bin tot nein. oh nein bist tot Schleckermäuler machen mir Angst okay ich habe für mich und diese Bälle es nicht so nicht ey. boah das gibt's jetzt oh Mann Wir sind hier auch nur im Kreis laufen. Ah, warte hier, kleinen. Was? Schokolade? Das ist eine Waffel, aber. Ja, okay. No. Ich weiß irgendwie noch nicht, wo man hier überall sicher ist, ey. Oh. Ja, du bist tot! Natürlich wie! Oh, oh. <lacht> ich komme direkt vom Eisen und bin zu heiß zum Anfassen. Aber <lacht> sein so Kopf zu bringen. <lacht> Niemals. Mein Kopf schmeckt aber lecker. Die Hirnflüssigkeit sage ich das nur lecker. Ja, oh, dieser Pizza! Oh. Nein! Oh. Maul halten. Oh Gott, ohne Mann. Ja, als unsichtbar war, ja. Ja, als unsichtbar war. Hast du Ding sehen? No. Thank you. Thank you. Life. Nein, nicht der Muffinmann. Verdammt, oh aber doof. Oh. Nein, du bist tot. Oh nein, du bist tot. Ich bin lecker wie hieß und schmackhaft lecker ja. Na, okay. ich verstehe aber nicht wie man sich bei dem spiel so aufregen kann ehrlich gesagt weil man ständig stirbt ja. man, man ständig denselben fehler macht ja aber irgendwann kriegt man doch raus Hallo. Aber, dann, aber man macht immer dieselben fehler so, so wie der hier. aber irgendwann, geht's doch. Ja, irgendwann geht es doch irgendwann geht es Nee. Nein, nicht der Waffenmann. Oh. Nein, das ist nicht gut. Ich war so ich, ey. Ja. Kommt mit denn so klar. Ich meine, wir müssen nur diese vier verschiedenen Phasen ja schaffen. Ey. Ja. Bis es dann äh, bis es dann ihr an den Kragen geht. Oh muss da oben ausgerechnet einer noch stehen ey. ich dachte ich werde auch voll gut am ausweichen so, jetzt kommt So oh, rumgealbert. Okay. ja nicht der bonbon mann ja. ich glaube wir haben ihn kaputt gemacht das ist kein grund gleich sauer auf uns zu sein oh nein. Nein. Ne, wir, haben, wir haben nur, nur einen bonbonmann kaputt gemacht das ist kein grund gleich sauer auf uns zu sein nur nur jetzt beinahe schon wieder in den reingefallen ne? Hey, listen. Hey, listen, Buddy. Oh, nee. Nein, ja. nicht der Waffenmann. Oh, ich krieg einen dicken Ball, wenn ich das mache. Äh, oh, das war oh, doof. You. Gott. Oh, thank you. Ich find you. Lass dich doch nicht einfach so sterben. Nein, lass dich nicht einfach so sterben. Nein. Oh. Oh. Nein, Ich Problem. Ah. Jetzt sie. Also ich habe keine Ahnung, ob die macht. Die werft ihren Kopf nach dir. Oh. Oh. Vorsichtig, das Rad kannst du parieren, bei way. Oh, super. Oh. Ja, auch er später rauskommen. Ich sag's mal unverblümt, du hättest keine Chance. Okay. Äh. Ein bisschen Gehirnflüssigkeit. Jetzt geht's mir wieder besser. Boah, ich bin ich auch noch getroffen von dem, Du siehst diese Spur nicht, ne? Nicht möglich, ne? Ich, denk, ich dachte, ich wäre außer Reichweite, aber... Aber dann irgendwie nicht. So. Äh, auch okay. <lacht> so, der ist das einfacher. Nein! Ohne! <lacht> Nein! Komm, geht den jetzt auf mich! Nein, Hallo. ist Oh, Mister Waffel. Nein, der entschuldige Waffe ausgeruht. Ich kann es wagen. Nein! nein. Ah, äh. Ah. Lass mich doch nicht einfach so sterben. Oh, oh Gott. Dann ihre OP. Oh, ich ihre so Daniela MP. Das würde nicht einfach so sterben. Ich habe fünf Dinger. Nein. Nein. Hat geht dadurch drauf. ne? Nein. Du tust sie nicht. Was? Du musst sie treffen, nicht das Schloss. Boah. <lacht> du hast was ist rad pariert jetzt ja, mal wollte ich nicht hat rad parieren ich bin untergefallen von dem bomben oh. ja, beim bellen muss ich zu nah rangehen nicht lieber mal. sollen wir nicht noch mal eben neu starten ja, ja. <lacht> warte wir gehen erstmal zurück zu karte ich möchte ja meine ausrüstung verändern sie dieser nur an wie sie grinst <lacht> ich, mal, ob ich irgendwelche optionen ich nehme das herz das aber eigentlich nichts anderes du kannst auch deine, deine normale Waffe kannst du auch verändern ja will ich aber nicht ja nur, nur damit du weißt ich verstehe irgendwie nicht was das soll irgendwie ich tue ich tue sowieso alles treffen mit den dingen hier. ja ja, was bringt mir eine höhere Reichweite? Keine Ahnung, Okay, geht Okay, komm, Kek ist komplett. Und das hat sich jetzt geändert. Äh, ich habe jetzt äh, statt äh, drei, drei Leben habe ich jetzt vier, aber ich habe weniger Angriffskraft. hm so gut Now go! Walking back. No, Waffeleisen, do you like Waffles? Yeah, I hear yeah, like Waffles, do you like pancakes? Ich weiß, nicht, oh, okay. ich weiß nicht was ich mehr mag Pfannkuchen oder Waffeln weil beides ist lecker Waffeln Wow, oh. groß <lacht> Muss go, mein Planet. Äh, me, ne? Ich gehe dann mal. Dein Planet braucht ich ja. Fuck. Äh, ja. Das wollen ich nicht. das schaffst du schon? Nee. Ich glaube nicht. Komm. Ja. Okay. <lacht> Hier out. Sieh doch dich. Ja, habe ich schon gesehen. Nein. Nein. Okay. Waffeln? ich mag Waffeln. Magst du auch Waffeln? Ja ich habe hab sie zum futtern gern aber nein nein Oh, nein nein dead. nein nein ich der finden, Mann. Wohl jetzt eigentlich auch nicht so schwer wenn man, ja, man weiß, wie ihr... Oh mein Gott, Ja, da kommt wieder so eine böse Bohne vom. Boah, jetzt schießt mit nach Schwung, auf dich Ja, man kann ja schon Schaden machen. Ja, man kann ja schon Schaden machen. Äh, nein. Mal. Vielleicht sollen wir uns äh, anstatt auf die zu konzentrieren, wir uns direkt um sie kümmern, Na Will kein Kaugummi. Kaugummi ist nicht gut. Ist das der da Einfachste? Ja, ist also auch. Hier, der Waffelmann ist eigentlich. Oh mein Gott! Ist auch nicht so schwer. Nein. Je nachdem, wo landet, ne? Ja da ist zum Beispiel einfach jetzt immer diese kleinen Bohnen irgendwie die mich am meisten nerven kommen wir mal mitten aufs Nichts und dann treffen die mich nein die Bohne parieren nein der machen stand genau wo kommt die Bohne her was oh. das bringt. Es gibt nur einen Weg das herauszufinden. Nein. Nein. Ah, oh. I'm dead. Ich äh, freu doch mal endlich. Ist verreckt. Oh. Ja, also du hast zwei Herzen. Kopf. Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Ja, hoffentlich. Ja. Nein. Ich habe keine Karte, mehr. Ah. Oh. Oh, ich Ah! ein gekommen. Oh, sind wir gekommen? Machen? Ja, machen wir den nochmal wir mal einen anderen Boss. Ja, komm, Wir sind doch jetzt gerade, richtig. Ja, das sind doch ganz so richtig im Pfad. Oh. Bombermann, auch Dombowman. Dombowman, Das ist... Das ist lila. Und die Touré. Ja. Na, ja. okay, der war schon tot. Muss ich schon sagen. okay, der ist auch... Das ist ziemlich simpel. Na, Polen. nein Dein Kessel. Ja. Okay, komm. Diesmal. Ohne. Okay. Mr. Waffel! Das ist Waffelmann! Waffelmann! Nein, no, das ist die gerade untergekocht, ey. Oh, Mann! Also, was das war ich aber gegen voll. Nein, auch oh. nein, nein, nein, oh da kommt diesmal schon mal. Komm, komm wir müssen das doch jetzt mal schaffen. Knockout. Oh, okay, gut. Na, okay, ja, du lebst doch. Thank you. Du hast auch gekillt. Ja. Gut. Ja. Oh Gott. Ey. Da bin ich TP wird glaube ich nichts. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, das Spiel irgendwie einfacher wird oder hat für irgendwie besser. Nee, ich glaube nicht. Also, einfacher wird es nicht. Ist vergessen, kann nur besser werden. Ja, Gut, ein Boss kommt schon. Oh. Baroness oh. von Bonbon sehen Sie in den Vertrag. Den stehe ich mir jetzt, äh, jetzt nach oben, um oben, meine Gehirnflüssigkeit ist. Hm. Jimmy, der große. Okay pyramiden gefahr einer haben wir den noch schaffen ich habe hab keine ahnung wird schon ja, sagt es und dann bekommt er gleich auf die fresse ja. aber irgendwann gewinnen war ja irgendwann irgendwann ja so, 3D. You're up. You're out. mir geht hier nichts kaputt? Ah. Oh. Oh. Geiler Effekt, Kollege. Das habe ich Flappy Bird. Wenn ich sogar. Ist das Flappy Bird? Oh. <lacht> Oh, ah. Okay, nächste Phase. Was er denn? Der Genie. Komm, oh, ich werde Magneten. <laughs> oh, jetzt ist er traurig. jetzt geht er weg. Okay, vierte Phase. meine ich schon mal jetzt er denn der hat uns erschaffen der hat uns kopiert habe habe ich den getroffen nein warum nicht weil er oben weil er auch nach oben und unten schießt <lacht> ja. Hey, wir haben diese Phase auch geschafft. Letzte Phase. Wir sagen, los in die Pyramide. Nicht in die Pyramiden. Äh. Na komm, erster Versuch, kommt schon. No okay. geld. Okay. Wir haben es geschafft ohne, ja. ohne Game Over zu gehen. Ja, das ist auch aber TP-Bonus. Nee. Also wir, TP ja. wir bekommen höchstens ein B für unsere Leistung. Hm, 22 Minuten. Ich glaube, da schafft man nicht noch eine Level. Immer nee. mal mit den Clowns da. Ja, reden wir Jimmy der Große. Hi. Na? Na? Yeah. Ja. Wer hat hier von einem Barbershop-Trio gehört? Wenn wir unser viertes Mitglied nicht finden, klingen wir nie wieder gut. Seid so lieb und gib uns Bescheid, wenn ihr ihn seht, okay? Okay. Die sind aber traurig. Ja, gleich zu sagen. Ja. Ja. Gut. Ja, was machen wir denn? nächsten part also nicht ist noch jemand zum reden rede mal mich kriegt er nicht es sei denn ihr nehmt eine abkürzung das haben so ein paar bauten letzte woche gemacht okay nur so konnten sie mir bei der attraktion zuvorkommen Sag mal, könntet ihr mir zeigen wo wir die abgezogen ist das können wir sagen im nächsten part okay na, dann, wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, wie ihr es bewerten könnt. Gebt einen Daumen nach oben. Na, Abonniert unsere Kanäle. Ja, das wäre immer eine gute Idee. Ja. Und dann sehen wir uns im nächsten paar wieder, wenn es heißt Copcat. Ja, ciao, ciao. Ciao. Devil will take their pay.